Hey Freunde, heute zeige ich euch mal, wie ich ein schnelles, super leckeres Sandwich zubereite und zwar so ist es das Caesar Sandwich. Schaut zu, macht's nach und viel Spaß und lasst es euch gut schmecken. Ciao! So Freunde, leichter Sommertag oder ein warmer Sommertag und äh, da ist das genau das Richtige, oder? Ein Caesar Sandwich. Das Ganze in einem schönen fluffigen Ciabatta Brötchen. Also Leute, ich lasse es jetzt schmecken. Ich hoffe, ihr macht es nach. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und schaut euch gerne auch die anderen Videos an auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal von mir abonniert, weil so verpasst ihr natürlich dann auch kein informatives Video mehr von mir. In diesem Sinne, macht's gut, euer Rizzo ist raus.